Einen wunderschönen guten Nachmittag, <lacht> Bayern 3, äh, nee, BR24. Lehnt euch zurück, ich lese euch alles vor, denn das ist alles das, was wir die ganze Zeit schon wussten und schon gesagt haben. Heute am 5.10., achso, ich muss noch dazu sagen, ich bekam diese Tipps mehrmals. Ich möchte jetzt aber keinen bevorteilen oder benachteilen. Teiligen. Also. Am 5.10.2020 um 7 Uhr gab der Bayerische Rundfunk folgendes bekannt. Corona. Gesundheitsamtsleiter kritisiert Staatsregierung. Der Leiter des Gesundheitsamtes Eichach Friedberg, Friedrich Pirner, übt Kritik an der Anti-Corona-Strategie von Ministerpräsident Markus Söder und damit auch an seinem obersten Dienstherrn. Mit seiner Meinung ist Pirner nicht allein. Friedrich Pirner ist der Leiter des Gesundheitsamtes Eichach-Friedberg und er kritisiert den Kurs der Staatsregierung im Umgang mit der Corona-Krise. Konkret hadert er mit den Maßnahmen, die er umsetzen soll. Er hält es zum Teil für falsch, dass für den Inzidenzwert nur positive Testergebnisse herangezogen werden. Kurze Einfügung, Inzidenzwert, dazu habe ich ein Video gemacht. Ich werde am besten solche Fachbegriffe alle nochmal unten verlinken in der Videobeschreibung. Er ist nicht der Einzige. In der Fachwelt gibt es eine Diskussion über die Bedeutung falscher Testergebnisse. Modellrechnungen zufolge ist die Zahl falsch-positiver hoch. Der Virologe Christian Drosten dagegen sagt, in der Praxis komme das quasi nicht vor. Turner Andere Parameter beobachten Gesundheitsamtschef Pirner plädiert trotzdem dafür, für den Inzidenzwert auch andere Parameter zu verwenden als positive Tests. Ich würde beobachten, wie viele tatsächlich an Covid-Erkrankte es gibt. Pirner schlägt Sentinel-Praxen vor, die es für Grippefälle schon gibt. Die Meldepflicht für Corona-Fälle möchte Pirna erweitern. Auch die Stärke der Erkrankung sollte erfasst werden. Außerdem würde der Beamte und Mediziner berücksichtigen, wie viele Erkrankte ins Krankenhaus und auf Intensivstationen müssen. Kritik am Kurs der Staatsregierung Damit kritisiert er wesentliche Elemente der Corona-Politik von Ministerpräsident Markus Söder. Die Bunde und die Staatsregierung haben sich darauf verständigt, ab bestimmten Inzidenzwerten, ich habe irgendwas im Hals, die Anti-Corona-Maßnahmen zu verschärfen, bei einem Wert von über 50 Infizierten, irgendwas habe ich heute im Hals, pardon, also nochmal, bei einem Wert von über 50 Infizierten, gerechnet auf 100.000 Einwohner pro Stadt oder Landkreis, gelten strengere Maßnahmen. Ab diesem Schwellenwert ist nach Einschätzung der in Anführungsstrichen Superexperten vom RKI und Universitäten der Punkt, an dem die Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten schwierig wird, argumentierte Söder vor einer Woche beim CSU Parteitag. Kritik auch von anderen Gesundheitsamtschefs. Bevor Pirner ans Gesundheitsamt Eichach ging, leitete er die Abteilung Epidemiologie und war Leiter der Taskforce Infektiologie am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Unterstützung erhält der Beamte auch vom Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, positionierte sich laut Medienberichten der vergangenen Tage ähnlich. Laut Gottschalk gibt es keinen, keine Übersterblichkeit bei Covid-19-Kranken. Die Sterbestatistik, die die täglichen Sterbefälle erfasst, zeigt laut Gottschalk im ersten Halbjahr 2020 keine Auffälligkeiten. Im Gegensatz zu der erkennbar höheren Sterbezahl während der Influenzazeiten 2017 und 2018 sowie während der Hitzeperiode im Juli 2018. Damit ist Covid-19 nach Gottschalks Einschätzung Schätzung vergleichbar mit der Grippe. Er fordert eine breite gesellschaftliche Debatte, die mehr als nur virologische Aspekte mit einbezieht. Ich glaube, ich habe mich verlesen. Der Gottschalk, ne? Er fordert eine breite gesellschaftliche Debatte, die mehr als nur virologische Aspekte mit einbezieht. Hm. <lacht> Doch nicht verlesen. Pirner, also der aus Eichach. Kinder ohne Maske in die Schule. Entscheidend war für die Staatsregierung auch die Maskenpflicht im Unterricht. Gerade nach der Urlaubszeit war es wichtig, mit der Maske im Unterricht das Risiko fundamental zu reduzieren, damit nicht viele Schulen wieder geschlossen werden, sagte Söder vor einer Woche beim virtuellen CSU-Parteitag. Auch hier widerspricht Pirner. Kinder sollten in der Mas Schule keine Maske tragen müssen. Ich hatte mich <lacht> erlesen, es ist heute sehr schwer. Auch hier widerspricht Pirner. Kinder sollten in der Schule keine Maske tragen müssen. Sie sollten in der Pause rausgehen und miteinander spielen dürfen. Kinder brauchen das, sagt der Vater von drei Kindern. Und er verweist darauf, dass die Kinder sich ja nach der Schule auch privat ohne Maske treffen. <lacht> Beamtenrecht, Meinungsfreiheit und Zurückhaltungsgebot Pirners Argumente sind nicht neu. Angeführt werden sie vor allem von denen, die sich mehr Lockerungen wünschen. Ach so, das sind wir. Dass ein bayerischer Beamter, der als Leiter eines Gesundheitsamtes die Maßnahmen der Staatsregierung umsetzen muss, sich so deutlich gegen seinen Dienst herstellt, Herrn, stellt, ist ungewöhnlich. Wie das zuständige Finanzministerium mitteilt, gilt die Meinungsfreiheit auch für Beamte. Mhm. Sie dürfen daher auch Kritik an der Politik, der Regierung oder Organen ihres Dienstherrn üben. Allerdings gebe es auch ein Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot. In Anführungsstrichen, weder Impfgegner noch Rechtsradikal. Pirner sagt, er sei weder Impfgegner noch rechtsradikal. Er wolle nur seine fachliche Meinung äußern, auch als bayerischer Beamter. Intern kritisiere er einzelne Maßnahmen, die er fachlich unbegründet findet. Remonstrieren heißt das im Beamtenrecht. Dennoch setzt Pirna die Anweisungen aus dem Gesundheitsministerium nach eigenem Bekunden um. Er betont, ich will mich für keine Partei instrumentalisieren lassen und am allerwenigsten für die AfD vor allem auf Twitter verbreitet er seine von der Regierung abweichende Meinung. Er sei von Vorgesetzten darauf hingewiesen worden, den Titel Leiter Gesundheitsamt aus seinem Profil zu entfernen. Dem sei er auch nachgekommen. Negative Konsequenzen fürchtet Pirner deshalb nicht. Er glaube, nochmal, er glaube an Meinungsfreiheit und Demokratie. Jetzt kommt noch Werbung und ich schließe das Vorlesen und ich hoffe, ihr habt es genossen. Also der Mann, jetzt auch noch nach dem Busfahrer und so weiter und so fort. Ja, machen wir was. Ne? Der Link, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, weil da steht, was wir machen. Wird hier rechts erscheinen und hier links das Kommentarvideo. Da könnt ihr dann kommentieren. Klappt eigentlich sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.